Hi und willkommen, mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Puh, in der letzten Folge haben wir die Kanalisation noch ein bisschen erkundet und ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns, glaube ich. Und wir sagen, wir gucken dann mal, was wir hier noch finden. Ne? Machen wir das? Ja, alles klar, gut, finde ich gut, dass dem mir zustimmt. Ähm, ja, ich mache mal das hier runter. Ne? Ich mag Schalter zu betätigen. Okay. Das ist aber sehr praktisch nach oben. Ich gehe vor und sehe mich um. Da fällt mir gerade ein. Äh, hat sie jetzt? Nee, sie hat noch nicht rückwärts, also. So, ich will dieses Schockphänomen jetzt mal langsam ja erledigt bekommen. Haben wir herausgefunden, wie das geht langsam. Verdammt. Meine Gedanken rasen wie wild. Ich weiß. Ganz normal. Die wollen Sektor 7 zerstören? Das kann sie nicht ernst meinen. Aber... Selbst wenn... Selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Ja. Hm? Eris, weißt du etwa mehr? Wie? Uh. Tifa! Aris, kommt einzeln rüber. Okay. Ich gehe vor. So. Aris, jetzt du. Alles klar. Nur noch ah. ein Stück! Das war knapp. Danke, Tiefer. Doch nicht dafür. Okay. Alles klar. Ich glaube, ich habe das noch nie irgendwie so erwähnt, aber ich finde die deutschen Stimmen passen eigentlich. Ich finde die deutschen Stimmen gut. Ich so jetzt für mich entschieden. Oder? ihr davon? Ne? Ich habe natürlich keinen Vergleich zu den englischen oder japanischen Stimmen oder was für andere Sprachen es nur gibt. Aber ich würde sagen, die deutschen Stimmen passen eigentlich. Rasen deine Gedanken nicht so an Feind Fantasy 15 zurückdenke, da waren die weiß ich nicht, ging so. Also, wir können manchmal sie hat so Ende. gezwungen angehört. Nur fest daran Verstehe, mehr zugleich. Meinst, <lacht> denk einfach an was Schönes, wenn Sektor 7 gerettet ist. Wenn wir es schaffen, könnten wir oben. bummeln. Also, wir könnten zum Beispiel was Hübsches für den siebten Himmel suchen. Du und ich? Warum nicht? Ja, klingt toll. <lacht> Cloud kann unsere Tüten tragen. Dem geben wir ordentlich zu schnell. <lacht> Redet ihr über mich? Du nicht. Oh nee! okay da ging ja noch mal gut ne? keine ahnung zu so Final Fantasy 15 deutsche sinko war eigentlich auch gut aber weiß ich nicht so manchmal hat man irgendwie so hat es das so abgelesen irgendwie angehört irgendwie in dem spiel hört sich das viel natürlicher ein weiß nicht, wenn ich nicht wie ich da beschreiben soll keine ahnung ich glaub, der weg ist der hat mir mal irgendwie erklärt irgendwie ich habe das war ich weiß nicht ob sie hat nur auf die elder Scrolls irgendwie so bezogen hat weil das, das hat er ja irgendwie in, in dem beispiel so gesagt aber ich meine der hat mal irgendwie gesagt so deutsche synchron sprechen die bekommen einfach nur einen text und bekommen irgendwie nicht eine szene oder so zur verfügung gestellt also um weiß ich nicht also directions oder so irgendwie bald nicht irgendwas anfangen zu können mit den sachen hat sie da bekommen ich weiß nicht genau ob das ungefähr so war aber halt nicht so ungefähr wenn ich das so äh, darauf irgendwie hier beschreiben würde dann würde ich fein fantasy 15 genauso beschreiben so im sinne von ja, die haben das gelesen aber weil nicht hatten irgendwie keine Szene oder so hm, ich merke jetzt sind gute sachen gewertet sich um zehn prozent das war schweineteuer was haben wir denn gerade ausgerüstet so also er hat ja noch hier den meister ne? ich ja nicht schlecht war glaube ich tp um zehn prozent um 5 ja Energy Drinks, das sehe ich gerade da. Sie kann ja Dings Angriffskraft Stärke fünf Prozent mehr nehmen, ne? und er kann Ohrringe gegeben. Ja, müsste ich mir beides noch so leisten können. Eigentlich ne? so, was haben wir hier noch? Stirnband, Schlafschutz. Ah, das ist wie so eine wiederbelebungspuppe wie in den tels aufspielen ist einmal ko so einmal magie wert Boom. und einmal das ist eigentlich auch nicht schlecht ja. Gut, jetzt haben wir neue sachen direkt mal ausrüsten ne? Sind sie da ja. auf der vollen Kraft und Platin? Ne? ja alles klar. Mal weiter die Stärken ausbauen, ne? erstmal wieder hinsetzen. Wow. Nur noch ultimative Waffen holen. Da frage ich mich gerade, wie machen die eigentlich mit den besten Waffen des Spiels hier so? Ich meine, jeder Charakter hatte natürlich eine ultimative Waffe im siebten Teil, aber die können sie auch nicht jetzt hier schon im Mieter oder so raushauen ne? Ja, Clouds Ultima Schwert und Tifas Nirvana, glaube ich, hieß der Teil, ne? Quatsch, als von Juna aus, Fein, Fans 10. Der siebter himmel sie ist nicht aus siebter himmel die waffe so ist ihre letzte limit attacke jedenfalls aber ich glaube die waffe ist auch so ne ich weiß gar nicht keine ahnung ich habe nicht irgendwie weil nicht also auf ich habe nicht wirklich so gelernt bevor der kampf zu ende war gut ja und ich habe irgendwie so den das endgame content hier von Final Fantasy 7 nicht so ausgenutzt also ich habe jetzt nicht so viel 100 prozent oder so immer gespielt ich habe eigentlich immer nur das spiel gespielt ich habe nicht wirklich die ganzen optionalen bosse bekämpft und so weil die alle schweine schwer waren auch so wir haben neue sachen und boom die materie kommt natürlich da rein so, jetzt hat sie die fähigkeit für immer ne? wenn wir sie einmal gelernt haben also wieder eine neue lernen. müssen eigentlich mit Cloud auch noch mal irgendwie die Fähigkeit, aber das wird bei dem ewig da am Ende des Schreckens. aber brauche ich mal zwei Dinger. Und ja, bis ich zwei dinge habe sind die Gegner schon tot, leider. Da sieht man jetzt an ihren Handschuhen irgendwie ja ne? Ich meine, sie hatte gerade schon irgendwie so weiße Handschuhe an. So gemerkt in der katzen Deswegen habe ich mich irgendwie gewundert, diese neuen, die sind irgendwie weiß, hatte man die anderen auch schon weiß, lass mal nachgucken. <lacht> oh, waren sie sogar. Okay. Also andere Leute, die weiß nicht, konzentrieren sich hier auf die Story und so, ne? Ich glaube hier rum machen wir mache mir über sowas hier Gedanken. Ich bin ich gespannt, wie Let's Plays von einigen Leuten aussehen, ob die Leute überhaupt früher fein Fantasy 7 gespielt haben. Die haben eine Ahnung, haben wir alles? Die Charaktere sind so, Die war ich gespannt. ich. auf Hochtouren, äh, ja, das dann, nee. alter. Okay, das ist krass. Aua. nach der Job genommen. Ich habe es vergessen. Boom. Ah, schade. Jetzt irgendwie nicht darauf geachtet, hier. ich möchte diese eine Fähigkeit hier mal diese eine Mission erledigen. Es ist im Bereich des möglich ich muss noch mal gegen so ein Zahn kämpfen. Die halten viel aus, den kriegt da bestimmt hin. So. Wer kommt hier? Niemand, alles klar. Äh. morgen Medaille die gibt es ja auch noch stimmt hm. hm, da sind gegner das ne Hier sind viele gegner das war hi, war gegner so. nein du sollst auf die Mitte. Selbst das wärst du ab ehrlich. Und was bist du anfällig? Eis habe ich nicht. Sag irgendwas. Doch habe ich wohl. heißt oh, dadurch gestorben. Gott verdammt. Wir sollten diese Mission abschließen, wenn ihr also schnell stirbt. Ah. ah okay. Okay, oh, hey, hinter Gittern Komm schon. Da kommt sie nicht ran. <lacht> Ehrlich, oh. benutzt seine Schultern. Cloud, ich glaube, so einen Kreis erstmal. mal. Da kann ich bestimmt nicht aufmachen. Ne? Doch, aha. Hm. Oh, da geht schon weiter, nee, nee, dann erst mal oh. die vorhin auch schon hier. So. Da kommen wir mal den Rest hier nicht. Jetzt echt hier so drei Parts irgendwie diese Kanalisation hier drin. So, da war noch Gegner, ne? aber ja. So, du bist anfänglich nicht Na. Nee, du bist... Na, oh, der ist schon tot, hat Was verdammt, wie soll ihn machen. und warum? Kommt die mal so viel Schaden? So am besten wäre jetzt, wenn so ein zage noch mal auftaucht. Das wäre das geilste. Hey, ein Moment mal. Okay, wollte schon sagen. Warte, was? Aber wir hatten von der Nebenquest Widerstand weiß wenn ich jetzt erstes hingegangen wäre so. Oh. so widerstand aber oh, ich habe so ein gefühl ich weiß was das sein könnte ich mich gerade nee, ne? oh. gibt bestimmt irgendwie widerstand gegenüber staatsfähigkeiten oder so ne? wenn ich irgendwie sehr gegen zustandsveränderung ja gift zeit versiegelung zerstörung verbunden werden alles klar da ja, habe ich mir schon gedacht so Da geht es auch noch weiter. So, da ist ein gehen Perfekt. Ich habe auf dich gewartet. So, als erstes. So, du bist vielleicht gegen Feuer. Viel bitte nicht zu viel schaden machen der muss noch nicht übertreiben. so jetzt kommen wir. also nicht und jetzt oh mein gott ehrlich ich Im Frosch gerade verwandelt war ehrlich, ich hätte die Mission abschließen können. Der musste jetzt natürlich so ein Mist mit mir machen. Ich gott verdammt, aber soll man wenigstens mal in Froschzustand zustand ey. Wer hat das gedacht? Man verwandelt sich in Frosch. Man kann dann irgendwie relativ wenig machen. Da ist jetzt nicht ehrlich, das Ding bekommen, was ich mir geholt habe, oder? Nee, das war was anderes, seelen ohring aber das ist auch neu im ja, Kampf. Einmal automatisch wieder, also das ist so ein Ding, so eine Wiederbelebungspuppe, Sag ich mal, Dinger gibt es auch in den Tales of Spielen. Benutze ich nie. Ich glaube, wenn man unendlich von ihnen kaufen würde, ne? und in den Tales of Spielen kann es ja im Kampf noch umrüsten und so. Und keine Ahnung, gehst in den Kampf rein, geht kaputt dann äh, kannst du wieder neu ausrüsten klappt das überhaupt also gar nicht da ah. so, komm ich kriege ich jetzt glaube ich nicht das gibt es jetzt einfach nicht mehr. keine große sache warum bekommt tiefer so viel schaden man ist denn ihre abwehr jetzt hier ist mal irgendwie voll 4 hp verloren verteidigung äh, 46 die hat mehr verteidigung als cloud was ich will halt echt mit dieser blöden mission ja erledigen mock mich jedes mal so darauf zu konzentrieren ey. also voll schwachsinnig langsam so oh gott geht es da etwa raus ich frage mich ob sich der wasserpegel irgendwie senken lässt ernsthaft das war gerade echt gesagt damit ja, schon zehnmal irgendwie den Wasser im Wasserspiegel gesenkt und erhöht. Jetzt kommst du und fragst irgendwie so: oh, Ich frag mal, ob man das irgendwie machen kann. Hey, okay, so Elektriker oh, klaut weg los, damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Kriegst du das hin? Alles kann Wasserablauf. Das muss es sein. Und dann jetzt von eine Antwort. Ähm, ja, was sie sagte. Geht nicht. Scheint kaputt zu sein. Rote Leuchte. Verstopfung im Abwasserrohr. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlungen herausspülen. Das habe ich in der Bar schon mal gemacht. Okay, ich gehe. Komm, Aris wir beide erledigen das cloud kann hier gucken ob ein anderer fehler angezeigt wird aber ich die pumpe müssen zwei gleich starke bedienen wir sind gleich wieder da zwei gleich starke ist, ist genauso stark wie tiefer ich glaube Tifa ist stärker als cloud also ich glaube die hat den kräftigeren Händedruck als er Okay, die Pumpe ist doch etwas anders. Die in der Bar ist viel simpler gebaut. Oh. Ventil öffnen, bewege nach oben um das Ventil zu öffnen. Die Nadel des Messgeräts wird sich von rechts nach links bewegen. Äh, Drücken schnell vor x bis die Nadel links angekommen ist, um den Zielreich zu vergrößern. Weil ich nach rechts bewegt, bewegt. ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Versuchen wir es nochmal. Oh, okay. Nicht so hektisch. Oh. Behalten. Muss man abteilen oder was? Ja. Ah, okay. geht schon. So jetzt ne. Das war perfekt. Okay. Ja, jetzt wenn man einmal wenn versteht, was man überhaupt machen muss, dann ja. So jetzt muss ich halt anhalten im richtigen Moment. <lacht> Versuchen wir es noch mal. nicht so hektisch ah! ist auch gut man irgendwann schafft man hat ja so oder so wenn ne? das ding ja einmal größer wird also hat doch geklappt also los bestimmt eine trophäe oder so alles beim ersten mal schaffen ah! ja auch irgendwie schon oh, war jetzt ein bisschen Jawohl. geschafft großartig komm gehen wir zurück Cloud macht sich sicher schon Sorgen so lange waren wir auch nicht weg und Nix. Okay. Dann raus aus der Kanalisation nehme ich mal an, Aber da unten warten bestimmt jetzt voll viele Monster oder so, ne? Also ich hoffe es. Hat ja gut geklappt. Was hast du erwartet? Okay, es ein bisschen ernst gerade okay da sind ein paar viecher Oh, wir oh, nee. so, du bist anfällig gegen feuer zieh dich zurück zwei sagen es werde ich aber wohl blöde mission abgeschlossen kriegen ne? der hat den verfehlt hey, junge die hat den auch verfehlt junge wollte ich gerade verarschen oder was hat nicht gereicht super Boah. ich kann so kotzen gerade der kam auf diese blöde verdammte gegner mission so, nee. so unnötig schwer gemacht nee. ich aus einem gar nicht zweimal irgendwie feuer daneben habe gegeben hat überhaupt Macht das Spiel auch extra langsam. So, noch mehr. So, Feuer. Sag. So, den habe ich getroffen, oder? So, mal endlich erledigt, ey. Leck mich haben Haben wir diese blöde Ding ist auch erledigt? Ich krieg da trotzdem ja Ich weiß jetzt nicht, wie man 200 Prozent Schaden kriegen soll bei alter dies ist schon wieder. Was war nicht, wie man 200 Prozent Schockschaden hinkriegen soll, aber ja, wissen aber das schon mal erledigt. Also ich muss nie wieder irgendwie... So. Äh, äh, äh. so, mit ihm müssen wir jetzt noch Dingens hier erledigen. Ne, Ende mit schrecken Ins Gesicht. Alter, hat Schaden gemacht. Oh Gott, äh... So, auf hochtouren. Ja, sieht voll überpowered aus, ey. Okay, da hat jemand geklackt. Guck mal, guck mal, da ist jemand, ein frosch. Oh Gott, äh... jungfang ich weiß aber da ich mich nämlich nicht auch noch ein frosch das wäre voll kacke ins gesicht oh gott da kommt noch mehr ehrlich der gerade halt wie aus dem wasser oder so ne okay okay jemand hat ein level ab was man direkt machen ja äh, tiefer aber dann, ne. nicht ob ich mir irgendwas leisten kann aber lass mal gucken magische attacke beim blocken atb aufladung ja ja ist doch nicht schlecht machen wir ja dann auch direkt die gleiche raus also oh guck mal da äh, zehn Dinger physische Attacke 10 ja, damit mit hm. ja, die könnten ja ein viel stärker sein eigentlich die alten Waffen ne, weil die vier Dinger haben ja aber macht glaube ich Sinn ne weil ich nehme an die dinger die man die waffen die man später bekommt die sind natürlich ein bisschen stärker ne? also die alten waffen müssen ja irgendwie damit mithalten können deswegen geben sie denen irgendwie mehr Dinger jetzt zum ausrüsten ja so plus 18 ja jetzt sind die ganz alten waffen schon wieder relevant von den werten er ja jedenfalls schon fast so stark wie die ja jetzt. Ich so, raus den Ausgang. Oh, hier. ist doch schon als sicher klaut. Noch mehr, ehrlich? Nee. Wir machen uns aber auch schwer. Wir schmecken nicht. Ungenießbar! Geht schon mal vor. Los! Auch. Aber es sind zu viele. Ich kümmere dich um Eris. Beeil dich. Ich warne euch! Ich bin verdammt stark. Näh. Oh, da war schon Kapitel 10. Okay, cool. Der Ein In dem ich das tiefer erlernen kann. Hey, danke, Spoiler. So, jetzt sind wir hier gelandet, genau. Auf den Friedhof. Den Zugfriedhof. Roger. Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird dem Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Meinen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Haus sitzt. Was? Aha. Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor sieben. Hm. Aber wir sind doch schon in Sektor sieben, oder? So, alles klar türk sind schon mal auf dem anmarsch ich habe 99 heiltränke das heißt ich kann ein paar davon mal verschärbeln sonst wäre das verschwendung äh da verkaufen wir mal benutze ich die überhaupt nicht? Nee, ne? so jetzt ein bisschen geld davon bekommen und die werden nicht verschwendet sein, weil ich ja 99 von denen ab. So, wir sind jetzt im Eisenbahnfriedhof, genau, nicht Zugfriedhof. Und ja, Geisterstunde. Warum meisten das wohl so. das werden wir vielleicht im nächsten Part mal erfahren. Ne, erstmal gehe ich hier hin und schlack's erstmal. Ne, habe ich noch irgendwelche Waffen, nicht ich hochleveln kann? Mal schauen. Gucken wir mal. Wo äh. oh, ich glaube nicht. Ne, gut, lass mal ein paar beenden.